Ich bin jetzt mal so frei und lese den ersten Teil des Artikels hier vor, was der Ingo Stegmüller von seinen Erfahrungen aus Israel da berichtet. Biblis. Luther wäre amok gelaufen, wenn er das hier sehen würde. Ist sich Ingo Stegmüller, ehemaliger Vikar der evangelischen Kirchengemeinde Biblis und Nordrhein-Wattenhamn, sicher? Er meint damit die Unruhe und die Auferstehungskirche in Jerusalem, dem großen christlichen Heiligtum. Dort versuchten die Konfessionen, sich mit Prozessionen, Gesang und Musik gegenseitig zu übertrumpfen und zu stören. Ostern in Jerusalem, bleiben Sie lieber daheim. Im Biblis ist es viel schöner, meint Stegmüller. Zweimal war er bisher im Heiligen Land. Sein lebendiger Vortrag beinhaltet daher eigene Erfahrungen und Bilder aus seinen Reisen 2009 und 2013. Schon sein Bericht über den Check-in im Flughafen ist interessant. Einem regelrechten Kreuzverhör sei er dort unterzogen worden, erzählte Stegmüller. Terminal und Flugzeug liegen ganz abseits, denn falls was passiert, wird das Hauptgebäude nicht beschädigt. Um das Flugzeug hätten gepanzerte Fahrzeuge gestanden. Scharfschützen seien auf dem Gebäude zu sehen gewesen. Für uns Europäer eine ungewohnte Situation, die so in Jerusalem ständig zu finden ist. Dort laufen die Soldaten mit Waffen rum. Auch in der Stadt selbst gehe es rund. Dies sei den verschiedenen Religionen geschuldet. Stegmüller erzählt, dass die Altstadt in jüdische, christliche, armenische und muslimische Viertel gegliedert und von einer Mauer umgeben ist. Auch darüber, dass Israel von Feindesland umlagert ist, berichtet er. Doch bevor er den Zuhörern weiter von Jerusalem erzählt, zeigt Stegmüller noch Bilder vom Fluss Jordan und der umliegenden Landschaft. Der Jordan ist Wasser und Leben und auch bekannt aus der Bibel, erklärt er. 251 Kilometer lang sei der Fluss, er überbrücke 500 Höhenmeter, bevor er schließlich im Toten Meer endet. Israel ist geografisch sehr reizvoll, meint Ingo Stegmüller. Man sehe dort blühende Landschaften am Jordan, aber auch Wüstengebirge am Toten Meer. Die fragen also öffentlich, wer hier Inhaber des Unternehmens ist. Kann das wirklich sein? Mal gucken. Wie so Zufall so wollte, bin ich fast schon durch meine Umgebung zu Areva. Ähm, korrumpiert worden? Nee. Also nochmal. Wie ich so Zufall so wollte, bin ich dann irgendwie auch durch meine Umgebung mit. Man kann nicht halt so sehr durch, durch eigenen Antrieb, eher so durch die anderen um mich herum. Ähm, dann bei Areva gelandet, bei dem Kernkraftunternehmen, was aus Framatom und Siemens zusammengelegt worden ist und als Chefin damals eine der mächtigsten Frauen der Welt hatte. Ne, irgendwie die mächtigste Frau in Europa zu der Zeit oder drittmächtigste hinter Frau Merkel und der Queen. Ja, die Frau mit einem Haufen Mitarbeitern unter sich und hier in Erlangen durfte ich die erste Zeit verbringen. Ähm, aus dem Grund, meine anderen Arbeitskollegen sind schon in Kernkraftwerke dann, also sie waren auch ein, zwei Wochen in Erlangen, dann sind sie in die Kernkraftwerke verteilt worden. Ich durfte drei Monate in Erlangen verbringen, weil. Dadurch ich nun drei Monate weniger in den Kernkraftwerken gewesen bin als meine restlichen Arbeitskollegen, habe ich dementsprechend auch weniger radioaktive Dosisleistung abbekommen. Und somit sagten mir meine damaligen Vorgesetzten, dass ich die aufholen könnte, wenn ich möchte. Dann werde ich nach Unterweser versetzt. Oder was heißt, wenn ich möchte? Ne? haben wir gesagt, ja, haben wir gleich meinen ersten Auftrag für dich und da kannst du gleich mal die Dosisleistung aufholen von deinen Arbeitskollegen. Dann bin ich gleich mal ins damals größte Kernkraftwerk geschickt worden, so wie das hier steht, nach Unterweser. Und ja, das war auch das Kernkraftwerk gewesen, wo kurz vorher die Greenpeace-Organisation mit einem Haufen Schauspielern dort einrückte. Und ich höchstwahrscheinlich mit Absprache von den Sicherheitsleuten, ich weiß da nichts Genaues, aber es war schon alles sehr komisch, wo ich mich da mit den Sicherheitsleuten unterhalten habe. Ähm, ja, dass sie da so einen Totenkopf drauf gemalt haben. Ich hatte die Aufgabe gehabt, eine Unterwasserkamera in so einen Druckreaktorbehälter zu werfen, der natürlich übelst gestrahlt hat, wenn man da die Mannduke aufgemacht hat. Und ähm, die ganze Prozedur war für fünf Minuten angesetzt. Da haben wir eine Woche lang dafür geübt. Eine Woche lang dafür geübt, mit einer Kamera zu einem Loch in den Kessel hinrennen. Drei Stufen die Leiter hochklettern, Kamera reinwerfen, gucken ob die Kabel alle passen, wieder rausrennen und dann kann es losgehen. Im Endeffekt hat sich der Einsatz für mich dann nicht fünf Minuten hingezogen, sondern eine Dreiviertelstunde. Und ja, nachdem ich durch die Monitore gegangen bin, in den drei Monaten in Erlangen hatte ich natürlich viel Zeit gehabt und da hat man mich eben vor einen PC gesetzt und äh, mir eben Aufgaben gegeben, wo man irgendwelche ja, Sachen hin und her kopieren sollte. Und nebenbei konnte ich natürlich auch ein bisschen recherchieren und bin dann über das Castello Arrivalo gestolpert. Und habe das damals schon ziemlich interessant gefunden, wo ich denn da eigentlich gelandet bin. Meine damalige Chefin, die Große, habe ich nie persönlich gesehen oder kennengelernt. Also ich kann absolut wirklich, normal kann ich gar nichts über sie sagen, aber auf Wikipedia steht was über sie. Und ich glaube, was auf Wikipedia steht, das ist für die Öffentlichkeit gedacht. Und da tritt man niemand auf die Füße, wenn man das irgendwie verlinkt. Lest euch mal die Story von der Frau durch und ihrem Mann, wenn ihr Zeit habt. Das ist also das Kernkraftwerk Biblis aus der Luft. Untergebracht war ich dort das halbe Jahr im Hotel Askard in Worms und bin jeden Morgen über diese Brücke da. Ist das die Nibelungenbrücke? gefahren, um nach Biblis zu kommen, zur Bibel zu kommen. Ich, ich kann es aber jetzt so richtig fassen, entschuldigt mir die Lache ab und zu zwischendurch. Ja. Aber so kann ich das am besten verarbeiten. Man ist also hier die Straße entlang gekommen, durfte als normaler Arbeiter hm, nicht hier vorn auf diesen Parkplätzen parken, sondern musste weiterfahren, weiter, weiter, weiter. Und dann hier hinten, abgelegen, auf dem Feld parken. Ja, da habe ich also mein Auto so gut es geht zugeschlossen. Die Fahrerseite konnte ich nie zuschließen. Habe auch nie irgendwie die Navigationssysteme oder sowas weggeräumt, die ich drin hatte, weil, oh, wer soll denn da was klauen? Dann musste man zu Fuß wieder hier vorlaufen. Dann ging sie rein, durch die Sicherheitskontrolle. Ja, was haben sie alles mit? Ja, können wir mal gucken, was ist denn das hier? Bedini-Motor, aha, alles klar, na dann dürfen Sie reingehen weiter. Ja, da ist man hier lang gedabbelt, hier lang beim Arztgebäude vorbei, hier vor, dann hier um die Ecke rum und ist in seinen Container gegangen. Im Container hat seinerzeit mein Vorgesetzter, der Fritz gewartet, der heilige Fritz. Dufte Typ, alles dufte Typen, die ich da kennengelernt habe, also da gibt es nichts zu sagen. Und der Bensi war mit dabei gewesen, aus Bensheim. Hey Bensi, ich weiß jetzt gar nicht mehr so richtig, wie du eigentlich gehießen hast. Ich habe mich dich nur gemerkt als Bensi, aber hm, das Bild habe ich wahrscheinlich immer im Kopf von dir. Da saßen wir dann also und haben beratschlagt, was wir so einen Tag machen. Oder der Fritz hat uns dann gesagt, was wir den Tag über machen. Ja, dann sind wir meistens rausgedackelt in eines von den zwei Reaktorgebäuden gegangen, Block A oder Block B. Da musste man dann hier rein, entweder hier lang oder hier lang und dann waren wir drin gewesen in dem Reaktorgebäude. Man musste sich umziehen, ja, komplett seine seine ganzen Sachen ausziehen, die man, die man so hatte und man hat eigene Kernkraftwerks, eigene Unterwäsche bekommen. War für einen Typen wie mich immer so eine Sache, bei 1,80 Meter und 56 Kilogramm Körpergewicht. Also auf, auf Wunsch einer wirklich reinen Katarerin.